Was ist der beste Weg, um mit seinem Kapital im Bereich Amazon FBA hauszuhalten? Wenn du Amazon FBA Seller bist, geht es natürlich unterm Strich darum, dass du sozusagen so viel Rendite wie möglich machst, also dein eingesetztes Kapital eigentlich so oft vermehrt, wie vermehrt es nur geht. Und genau dazu kann man natürlich mehrere Strategien fahren. Und man kann sich jetzt überlegen, okay, starte ich mit mehreren oder mit einem Produkt? Natürlich ist es abhängig vom Kapital, das du zur Verfügung stellst, aber auch nicht nur. Denn du kannst dir auch überlegen, okay, gehe ich wirklich auf ein mittelmäßig teureres, wenn du mittelmäßig viel Kapital hast? Oder sagst du, okay, ich mache lieber wirklich zwei, drei sehr, sehr günstige Produkte, um damit vielleicht dann unterm Strich mehr Rendite zu fahren. Und was genau es damit auf sich hat, welcher Weg vielleicht auch Sinn machen könnte, den schauen wir uns jetzt hier einmal an. Denn tendenziell ist es egal, ob du eigentlich ein oder mehrere Produkte hast, wenn du unterm Strich sozusagen das meiste damit rausholen kannst. Es liegt ja aber auch auf der Hand, dass man sagt, okay, wahrscheinlich habe ich die größten Chancen mit einem Produkt, weil ich dann nur einmal den ganzen Aufwand habe, weil ich nur einmal Fotos machen muss, weil ich nur einmal einen Designer bezahlen muss, weil ich das Produkt nur einmal launchen muss. Aber hier ist eigentlich ein Haken bei der Sache, weil wenn du ein Produkt hast, wo du tendenziell, vielleicht so viel Umsatz machen könntest, wie du mit zwei, drei anderen Produkten sonst machen würdest, dann hast du wahrscheinlich in, mit so einem Fall auch höhere Launchkosten bei einem Produkt. Das heißt, du gibst am Anfang mehr Geld für PPC aus was schon mal die Kosten übersteigen kann, die es dich kosten würde, wenn du einfach zwei- oder dreimal vielleicht Fotos machen lässt oder zwei- oder dreimal irgendwelche Designs in Auftrag gibst. Das heißt, es liegt auf der Hand, dass es von Vorteil sein kann, wenn du ein Produkt hast, weil wenn du ein Produkt ganz, ganz oft verkaufst, hast du natürlich viele weitere andere Vorteile damit. Du kannst bessere Preise beim Hersteller bekommen etc. Du ähm, kriegst meistens auch bessere Logistikpreise, weil du das Ganze gebündelter importierst etc. Aber ich möchte heute mal über einen anderen Punkt sprechen und zwar, dass wir vielleicht auch neben diesen ein, zwei Statuten, Produkten sozusagen auch mal ein paar kleinere Produkte mit sozusagen in Auftrag geben kannst, oder mit launchen kannst. Weil so habe ich es auch teilweise früher gemacht, wo ich auch noch Student war. und Ich hatte meine ein, zwei Produkte, die auch gut liefen, die auch teurer waren. Ich habe immer gesagt, okay, ich musste damals als Student glaube ich dann irgendwann nach den ersten Bestellungen irgendwie 20, 30.000 Euro mal für die nächste Bestellung ausgeben. Und ich dachte mir, okay, kann ich nicht irgendwie noch das Ganze effizienter gestalten? Und habe dann geschaut, okay, ich kann ja theoretisch eigentlich auch günstigere Produkte auf den Markt bringen, die im Verhältnis eine viel, viel höhere Marge haben, sozusagen einen viel, viel höheren Return of Investment haben, aber unterm Strich einfach weniger rauskommen. Aber das war kein Problem, denn ich hatte Zeit an sich, und ich hatte eben meine Produkte, die schon liefen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte in ein paar günstigere Nischen reingehen. Und ich weiß, normalerweise empfehlen wir eigentlich keine Produkte, die ja so unter 13, 14 Euro kosten. Aber das kann genau an der Schwelle sein oder in manchen Ausnahmesituationen. Macht auch so Sinn, dass du Produkte auf den Markt bringst, die vielleicht 9,99 Euro oder so kosten. Weil du dann in Nischen reingehst, wo du von vornherein weißt, okay, ich habe ein Produkt, was enorm günstig ist. Das ist oftmals auch bei Nischen, so, die wirklich unter dieser 10 Euro Grenze sind oder an der Schwelle gerade sind. Dann kann es sein, dass du Produkte hast, die vielleicht nur einen Dollar kosten, dann hast du eine einkaufs verkaufs von 1 zu 10, was extrem gut ist und zwar hast du unterm Strich vielleicht nur 2, 3, 4 Euro Marge, klar, aber dein eingesetztes Kapital ist auch viel, viel geringer. Und auch da ist es meistens so, dass du mit solchen Produkten nicht in Nischen reingehst, wo du 10.000, 15, 20. 15.000, 20.000 Euro im Monat machen willst, sondern nein, du peilst von vorne her einfach an, okay, du möchtest 3.000, 4.000, 5.000 Euro machen vielleicht im Monat an Umsatz. Und dafür brauchst du äh, ja, tendenziell auch eigentlich nicht so viel Launchkosten. Du hast einen relativ leichten Einstieg in den Markt und du machst auch nur unterm Strich vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro Umsatz im Monat mit einer soliden Marge, aber trotzdem von vielleicht 20 bis 30%. Prozent. Und dann ist es für dich auch so, dass du für diese Produkte sehr, sehr wenig Geld immer fürs Nachbestellen eingibst. Du kannst auch da sozusagen, ja, dann eigentlich mehrere Produkte machen. Und in dem Fall macht Klein 4 auch Mist definitiv. Und du hast mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sogar noch diesen Umsatz, den du anpeilst, weil es einfach relativ wenig Competition in diesem Markt gibt. Und auch da kann es oftmals wirklich sein, dass wenn du das beste Produkt auf den Markt bringst, was eigentlich viel, viel besser ist als der Rest, dass du dann auch den jetzigen Konkurrenten äh, so weit überschreitest, dass du vielleicht trotzdem mit so einem Produkt, wo du eigentlich 3, 4, 5.000 Euro angepeilt hast, 7, 8, 9.000 Euro Umsatz machst. Genau das hatte ich auch so, wovon ich gar nicht ausgegangen bin, wobei der Markt dann eigentlich gesagt hat, okay, es gab anscheinend mehr Leute, die auf Amazon nach diesem Produkt gesucht haben, aber es hat kein wirklich, wirkliches Angebot gegeben, was die Leute überzeugt hat, sodass sie das auch gekauft haben. Das heißt, als ich meine Recherche gemacht habe, habe ich gesehen, okay, der Bestseller macht vielleicht gerade 5.000, 6.000 Euro damit. Und als ich dann wirklich ein deutlich besseres Produkt im Markt hatte, habe ich auch circa 10.000 Euro mit diesem einen Produkt, was ich jetzt gerade als Beispiel nenne, gemacht Und genau so kann das auch für dich aussehen, wo du wirklich nicht nur dich auf wenige Produkte fokussierst, die enorm viel Umsatz machen, sondern auch die gegengesetzte Strategie fahren kannst, wo du sagst, okay, so kannst du wirklich ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher sozusagen mehrere Produkte auf den Markt bringen. Klar, du musst natürlich wissen, du hast öf öfter die Kosten, die jetzt sozusagen die ganzen Designkosten angeht oder die Fotokosten, falls du ein Video machst, noch Videokosten und du hast letztendlich auch einen höheren Aufwand, der damit verbunden ist. Das heißt, wenn sozusagen Zeit dein Bottleneck ist, dann wird das nicht die beste Strategie für dich sein, aber natürlich ist die Strategie sozusagen immer oder muss die Strategie immer für dich und auf jeden ähm, generell angepasst werden und deswegen falls es für dich sozusagen sinnvoll ist, dann ähm, kannst du dir das Ganze definitiv einmal auch überlegen. Genau, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, du konntest da ein, zwei Dinge mit rausziehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.